Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Bundesregierung will die Tabaksteuer kräftig erhöhen um einen Euro pro Schachtel. Damit würden sich Zigaretten um ein Drittel verteuern. Der Plan gehört zu Eckpunkten der Gesundheitsreform, auf die sich der Koalitionsausschuss heute geeinigt hat. Mit den Mehreinnahmen aus der Tabaksteuer sollen Leistungen für Schwangere finanziert werden, die bisher die Krankenkassen gezahlt haben. Als Ausgleich sollen die Kassen verpflichtet werden, ihre Beitragssätze zu senken. Sie hat sich durchgesetzt. Gegen den Finanzminister, der keine Steuererhöhung wollte und gegen die Raucher, die sich nun geschröpft fühlen für die Gesundheitsreform. Doch Ulla Schmidt steht dazu. Immer mehr junge Menschen. Und äh, deswegen habe ich gesagt, Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, nur die Preiskomponente hält tatsächlich auch äh, Jugendliche ab. In der Regel 20 Prozent gehen sofort äh, runter und rauchen nicht mehr. Mit der Erhöhung der Tabaksteuer will die Koalition versicherungsfremde Leistungen wie das Mutterschaftsgeld und medizinische Angebote rund um die Geburt finanzieren. Das Ziel ist die maroden Krankenkassen sollen ab 2004 um insgesamt 20 Milliarden Euro entlastet werden, um den Beitragssatz von jetzt 14,3 auf unter 13 Prozent zu senken. Die Opposition hält dieses Ziel für richtig, aber den Weg dorthin für falsch. Das ist mit Sicherheit der falsche Ansatz, eine Gesundheitsreform mit einer Steuererhöhung zu beginnen. Wir haben das schon mal in der Rente erlebt mit der Ökosteuer und am Ende stand die Ökosteuer und die Beitragserhöhung in der Rentenversicherung. Zur Entlastung der Kassen reicht die höhere Tabaksteuer aber nicht aus. Dickster zusätzlicher Brocken bleibt die Privatisierung des Krankengeldes, an der Rot-Grün festhält. Zu den kleineren Posten gehört die höhere Zuzahlung bei Medikamenten. Auch Apotheker und Arzneimittelhersteller müssen sich auf härtere Zeiten einstellen. Es wird also so sein, dass wir den Versandhandel zulassen wollen. Es wird so sein, dass wir das Mehrbesitzverbot bei Apotheken lockern wollen. Rot-Grün wird vermutlich die nächsten Monate unter Dauerbeschuss der Gesundheitslobby stehen. Die Gesundheitsministerin geht gestärkt aus diesem Tag. Der Kanzler hat sich hinter sie gestellt. Anders ist es bei Finanzminister Hans Eichel. Auch wenn er zähneknirschend zugestimmt hat, die Erhöhung der Tabaksteuer ist doch eine Niederlage für ihn. Nach der heftigen Kritik an der Reformagenda 2010 hat der Deutsche Gewerkschaftsbund heute ein eigenes Konzept vorgelegt. Die GB-Chef Sommer sagte in Berlin, die Gewerkschaften hätten nicht die Rolle des Neinsagers, sondern könnten Alternativen aufzeigen. Kernpunkt des Konzepts ist die Stärkung der Nachfrage. Sowohl der private Konsum als auch die Investitionstätigkeit sollen angekurbelt werden. Dafür will der DGB höhere Schulden in Kauf nehmen. In Regierung, Opposition und Wirtschaft stießen die Vorstellungen auf Kritik. Der komplette DGB-Vorstand war aufmarschiert, um einen Gegenentwurf zu Schröders Agenda 2010 zu präsentieren. Ein Signal solle dies sein, gerade an die SPD, dass es eine Alternative zum Sozialabbau gebe, wie der Kanzler es plane. Dies verband der DGB-Chef mit einem Generalangriff auf die Haushaltspolitik der Regierung. Wenn die Alternative lautet, dass ich zwar den nachkommenden Generationen keine Neuverschuldung hinterlasse, dafür aber Massenarbeitslosigkeit, dann entscheide ich mich für Neuverschuldung. Eindeutig. Ich will nicht, dass die Kinder, die morgen zwar weniger Staatsschulden haben, aber heute arbeitslose Eltern. Konkret will der DGB für geringe Einkommen die Steuerreform vorziehen. Unternehmen sollen Investitionszulagen bekommen. Das soll die Binnenkonjunktur ankurbeln und für Steuermehreinnahmen sorgen. Die Hälfte des insgesamt 15 Milliarden Euro schweren Konjunkturprogrammes soll aber über neue Schulden finanziert werden. Eine Erhöhung der Staatsverschuldung über das hinaus, was wir ohne dies tun müssen, halte ich nicht für vertretbar. Es verträgt sich weder mit unserer Verfassung noch mit dem Europäischen Stabilitätspakt. Den Gewerkschaftern gelang, was sonst selten gelingt. Opposition und Regierung sind einig. In der Ablehnung der DGB-Vorschläge. Ich kann auf das, was der DGB da vorschlägt, nur mit der Bundesregierung antworten, die Recht hat, wenn sie darauf hinweist, dass wir die Probleme der Gegenwart nicht durch höhere Schulden zulasten der Zukunft lösen können. Der DGB befindet sich also weiter auf Konfrontationskurs. Die Chancen für eine Realisierung der DGB-Vorschläge werden in Berlin aber als gering eingestuft. Die Chemieindustrie hat als erste Branche in diesem Jahr einen Tarifabschluss geschafft. Die rund 580.000 Beschäftigten erhalten nach einer Einmalzahlung von 40 Euro 2,6 Prozent mehr Geld. Nach der dritten Tarifrunde in Lahnstein hieß es, der Vertrag habe eine Laufzeit von 13 Monaten und trete regional unterschiedlich in Kraft. Außerdem wurde der bundesweit erste Tarifvertrag zur Schaffung von Ausbildungsplätzen vereinbart. Die IG Metall hat ihre Aktionen zur Durchsetzung der 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland heute auf Sachsen-Anhalt ausgedehnt. 250 Stahlarbeiter des Walzwerks Ilsenburg legten vorübergehend die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft will mit den Warnstreiks eine stufenweise Absenkung der Arbeitszeit von derzeit 38 auf das Westniveau von 35 Stunden erreichen. Die Arbeitgeber lehnen dies ab. In der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie sind 310.000 Menschen beschäftigt. Nach den schweren Spannungen wegen des Irakkrieges versuchen die Regierungen in Berlin und Washington jetzt offenbar die Beziehungen wieder zu verbessern. So wird Bundeskanzler Schröder voraussichtlich am Freitag nächster Woche US-Außenminister Powell in Berlin treffen. Die Regierung signalisierte außerdem die Bereitschaft, die von den USA angestrebte UN-Resolution zur Aufhebung der Irak-Sanktionen mitzutragen. In New York diskutieren die Mitglieder des Sicherheitsrates über den Resolutionsentwurf. Besonderes Augenmerk richten sie dabei auf die Rolle, die die UN im Irak übernehmen sollen. Die Vereinten Nationen sind wieder am Zug und der deutsche Botschafter ein gefragter Mann. Unter Pleuger hofft jetzt auf eine rasche Einigung im Sicherheitsrat, nachdem US-Außenminister Paul in einer Grundsatzrede ausdrücklich auf die Kriegsgegner zugegangen ist und sie eingeladen hat, im Rahmen der Vereinten Nationen am Wiederaufbau des Irak mitzuwirken. Die Wertegemeinschaft ist betont worden, insgesamt eine Veranstaltung, die gut war für das Klima zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Und ich glaube, dass man sich im Sicherheitsrat auf eine vernünftige Beteiligung der Vereinten Nationen äh, im Irak äh, einigen wird. Sein US-Kollege lässt bereits einen Resolutionsentwurf zirkulieren. Danach sollen die Öleinnahmen des Irak international verwaltet werden und die UN einen Koordinator für den Wiederaufbau benennen. Ich habe die UN gebeten, eine vitale Rolle zu übernehmen, so Paul in seiner Rede heute Nacht. Vergangenheit ist Vergangenheit, wir müssen wieder zusammenfinden. Morgen zieht sich der Sicherheitsrat zu einer zweitägigen Klausurtagung im Grünen zurück. Die demonstrative Geste des amerikanischen Außenministers unmittelbar davor, wieder auf die UNO zuzugehen und ausdrücklich auch auf die früheren Kriegsgegner, wird hier positiv wahrgenommen. Als spürbarer Klimawechsel. Colin Paul hat sich gegen die Falken im Pentagon offensichtlich durchgesetzt, jedenfalls für den Augenblick. Am Vorabend der Nahostreise von US-Außenminister Paul hat sich der israelische Ministerpräsident Sharon zu Friedensverhandlungen mit Syrien bereit erklärt. Er sei bereit, ohne Vorbedingungen mit jeder arabischen Nation zu verhandeln, Syrien eingeschlossen, sagte Sharon in einem Fernsehinterview. Acht Monate nach Verhandlungsbeginn hat das Landgericht Lüneburg den Prozess um die ICE-Katastrophe von Eschede vorzeitig eingestellt. Nach Ansicht der Richter trifft die drei angeklagten Ingenieure keine schwere Schuld. Sie mussten eine Geldauflage von jeweils 10.000 Euro zahlen. Bei dem Unglück vor knapp fünf Jahren waren 101 Menschen ums Leben gekommen. <lacht> Die Angehörigen der bei dem Zugunglück von Eschede getöteten Menschen hatten bis zuletzt gehofft, dass der Prozess nicht so endet. Ihre Anwälte versuchten immer wieder die Einstellung des Verfahrens zu verhindern, letztlich ohne Erfolg. Nach einer achtstündigen, zum Teil sehr emotional geführten Verhandlung im Landgericht Hannover verkündete der Vorsitzende Richter Michael Dölp die vorläufige Einstellung. Die Verteidigung wertet das als Sieg. Wir freuen uns über, dieses, über diesen Ausgang des Verfahrens. Wir vergessen nicht die Folgen dieses Unglücks, aber was die Verteidigung anbelangt, haben wir nach unserer Auffassung obsiegt. Die Angeklagten, ein Ingenieur des Radreifenherstellers und zwei der Deutschen Bahn AG, müssen je 10.000 Euro an die Staatskasse zahlen. Begründung, sie hätten das Rad nicht ausreichend getestet, bevor es in den Verkehr kam. Trotzdem ist auch die Bahn AG zufrieden. Die heutige Verfahrenseinstellung hat bestätigt, dass die gegen die angeklagten Mitarbeiter der Bahn erhobenen Vorwürfe nicht haltbar waren. Weil sich die 16 Sachverständigen aus aller Welt in ihren Gutachten zum Teil extrem widersprachen, sei eine eindeutige Schuldzuweisung nicht möglich gewesen, so das Gericht. Die Opfer und Hinterbliebenen als Nebenkläger sehen das ganz anders. Sie beklagten vor allem, dass sie die Gutachter in dem Prozess nicht selbst befragen konnten und wollen deshalb vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde einlegen. Wir erwarten, dass im Wege der einswelligen Anordnung hier entschieden werden kann. Und das bedeutet, dass doch noch kurzfristig diese Entscheidung aufgehoben wird. Und dann müsste das Verfahren fortgesetzt werden und vor allem die Verantwortlichkeit der Bahn geklärt werden an, dem, äh, an der Verursachung dieses Unfalls und an diesen Toten. Eine Entscheidung aus Karlsruhe darüber könnte im Juni fallen. Unter dem Titel Schuld ohne Söhne" bringt das erst heute Abend um 23 Uhr eine Dokumentation zum Unglück von Eschede. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes müssen Geschwister einander ihre Vermögensverhältnisse offenlegen, wenn sie Unterhalt für ihre Eltern zahlen. Dabei müssen zwar auch die Einkünfte der Ehepartner berücksichtigt werden, diese selbst brauchen aber keine Angaben zu machen. Pflegefälle in Deutschland, sie nehmen ständig zu. Trotz Pflegeversicherung, Betroffene müssen oft noch erhebliche Kosten selber tragen. Sind sie dazu nicht in der Lage, müssen zunächst die Kinder für die Eltern aufkommen. So hatte sich gegenüber dem Sozialamt im konkreten Fall einer von zwei Brüdern bereit erklärt, die ungedeckten Heimkosten für die Mutter in Höhe von monatlich 530 Euro zu bezahlen. Um eine Aufteilung der Kosten zu erreichen, wollte er nicht nur von seinem Bruder, sondern auch von dessen Ehefrau seiner Schwägerin Auskunft über deren Einkommensverhältnisse. Eine solche Pflicht ergebe sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Eine Auskunftspflicht von Schwägern oder Schwägerinnen bestehe nicht, entschied dagegen der Bundesgerichtshof. Eine anteilige Haftung der Ehefrau seines Bruders komme nicht in Betracht. Gegenüber den Ehegatten von Geschwistern bestehe ein direkter Auskunftsanspruch nicht. Salopp formuliert könnte man sagen, dass der Familiensenat des Bundesgerichtshofs jedenfalls, was die Finanzen angeht, den gläsernen Schwager oder die gläserne Schwägerin verhindert hat in der Familie. Die Bundesrichter weisen in ihrer Entscheidung aber auch mehr zwischen den Zahlen darauf hin, dass eine Behörde jedenfalls einen Auskunftsanspruch hat über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Kinder wie der Ehegatten. Das Sozialamt. Verkehrssünder müssen damit rechnen, künftig EU-weit zur Kasse gebeten zu werden. Die Justizminister einigten sich in Brüssel darauf, Bußgelder und Geldstrafen auch dann einzutreiben, wenn das Delikt im Ausland verübt wurde. Voraussetzung ist ein Bußgeldbetrag von mindestens 70 Euro. Die Regelung greift voraussichtlich noch nicht in der kommenden Urlaubssaison. Mehr Frauen in typische Männerberufe, darum ging es heute beim bundesweiten Girls' Day. Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften wollen mit der Aktion mehr Mädchen für technische Berufe interessieren. Fast 100.000 Schülerinnen der Klassen 5 bis 10 ließen sich, wie hier im AAD hauptstadtstudio die Vorzüge technischer Berufe erklären. Im Zuge der Gleichberechtigung kündigte das Land Niedersachsen für das nächste Jahr einen Boys' Day an. Dort sollen sich Jungs dann mit typischen Frauenberufen anfreunden können. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 9. Mai. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern. In den gelb markierten Bereichen sind Gewitter und Sturmböen möglich. In dem roten Bereich zwischen Kreis Aue-Schwarzenberg und der Sächsischen Schweiz, vielleicht auch im Schwarzwald, muss mit extremen Gewittern, Hagel und starkem Regen gerechnet werden. Bis zu 20 Liter auf den Quadratmeter sind möglich. Anwohner in Südsachsen werden gebeten, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten, Fenster und Türen zu schließen und elektrische Geräte vom Netz zu nehmen. Grund für die Gewitter ist eine Luftmassengrenze, die quer über Deutschland verläuft. Sie trennt schwülwarme Luft im Süden von kühlerer Luft im Norden. Deutschland liegt heute Nacht unter Wolken. Zusammen mit der schwülen Luft sorgen die Wolken für Schauer und kräftige Gewitter. Auch tagsüber ist es meist bewölkt, gelegentlich regnet es. In der Mitte und im Süden entladen sich immer wieder Gewitter. Der West- bis Nordwestwind macht sich kaum bemerkbar, nur bei Gewittern gibt es starke Böen. Im Norden wird die Nacht kühler als im Süden, am Tag 13 bis 23 Grad. Die Aussichten? In den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter, vor allem im Osten und im Süden Schauer, am Montag auch im Westen Schauer.